Ähm, ah ja, Intro habe ich jetzt gar keins drauf, Sehr ja wurscht. Ähm, ich begrüße einfach zur Würzmischung Nummer 108. Wir nehmen uns langsam Ja, herzlich den, willkommen den und 1000. herzlich willkommen hier aus äh, Laudenbach. Genau. Hallo laudenbach und ich, und ich aus Würzburg. Moin. Hier sitzen in Würzburg sitzen zwei Ralfs und in Laudenbach sitzt ein Alex. Ähm, zwei Ralfs in Würzburg. Äh, ich habe die Ehre, am 17. Juni mit Ralf Ducken zu reden, der Diesmal nicht auf einem Fahrrad äh, fährt und einen Hut auf hat, <lacht> was ja. sonst heute der Fall wäre. Grüß wahrscheinlich. Heute ist der 18. Juni, Der äh, 18. Also. Juni, sorry, der 18. Juni, genau. Aber zumindest wäre heute UND-Beginn. Umsonst und äh, draußen Würzburg würde heute starten. Ja. Und der Ralf äh, als äh, Ober, der Guru, das <lacht> wie ist deine offizielle Bezeichnung? Äh, ich bin Vorstand vom Umsonst und draußen Verein. Verein. Genau. Und, aber du bist ja auch ähm, mit am längsten mit dabei auf jeden Fall ja. bei dem ganzen Haufen mhm. und ähm, bist da mit in der Hauptverantwortung, auch was das ganze Festival betrifft. Gut, ich meine, allein dadurch, dass ich halt der Einzige bin, der da halbtags angestellt genau. ist, sollte ich mich mehr damit beschäftigen als andere Menschen im Verein. Und das tust Sonst du ja auch. Wie man jedes Jahr feststellen, das tust du ja auch. <lacht> es, es findet ja immer irgendwie statt. Jo. Und es ist jetzt auch gerade etwa die Zeit, oder? Das ähm, wollte ich gerade sagen, ja. Also wir das hätten 16.30 ja, Uhr. Genau. Ja, ja, ja, genau. Deswegen haben sie auch gefallen gesagt, 16.30 Uhr kannst du kommen? Ja, super, das passt ja echt genau. Wir wären jetzt <lacht> wirklich, wir würden es wahrscheinlich gerade sehen auf dem UND oder in einer halben Stunde oder so. Mhm. Das wäre genau jetzt. Also ich stelle es auch heute online, das können alle mitschwelgen in Erinnerung, weil wir tun es wir tun's heute nicht. Es fällt nämlich aus wegen der Pandemie, Corona-Pandemie, genau. Ja, und wir schwelgen nicht nur in Erinnerung, wir auch in Vorfreude. Aufs nächste Jahr. Aufs nächste Jahr dann. Da freust du dich aber schon ganz schön langfristig. <lacht> das machen wir noch jedes Jahr. Ja. Ja, wie, wie, ja, Alex? Ich wollte nicht ins Wort fallen. Ein Jahr ist es beide mal. Entweder vor zurück oder nach vorne. Ja, das stimmt. Aber wann ist die Entscheidung gefallen? Wann war klar? Oder ähm, war für, für euch zumindest klar? Also für uns wirklich klar und entschieden, das war, meine ich, irgendwie so... so 15. 20. April oder sowas. Ich habe es jetzt auswendig nicht mehr genau im Kopf, aber letztendlich quasi dann, wie wir es auch veröffentlicht haben. Also das, das war, wir, wir hatten eine von unseren äh, Online-Vereinssitzungen und haben es dann entschieden. Das war, nachdem klar war, dass die Großveranstaltungen bis Ende August, das war ja damals die Regel, genau. verboten sind, war einfach klar, okay, brauchen wir jetzt nicht mehr weiter reden und überlegen. Davor gab es so einen Monat, ja, komische Wartezeit, wo, wo sich es abgezeichnet hat, wo wir natürlich auch selber immer gewartet haben, was kommt an Ansagen vom, von der Bundesregierung oder vom Freistaat und wo ich dann, naja, halt so komisch am Arbeiten war. Also Teile, die einfach notwendig waren, habe ich weitergemacht und so getan, als wäre alles gut. Ähm, und andere Sachen habe ich, hab ich liegen lassen, weil, weil ich wusste, das kann ich zur Not schieben. Und es gab ja doch eine gewisse, leider recht hohe Wahrscheinlichkeit, ja. dass wir es absagen müssen. Aber das war, war eine komische Zeit. Aber du hast eigentlich schon im Grunde mit gerechnet, so, dass es passieren wird, also die Absage passieren wird. Also es war auf jeden Fall wahrscheinlich. Ich war, ich muss mal überlegen, also ein Teil, Teil im Verein war, war schneller als ich, also hat er damit gerechnet. Ich war in der Anfangszeit noch so, dass ich mir gedacht habe, mein Gott, das sind noch, das sind noch drei Monate, man weiß nicht, wie sich, wie sich das alles entwickelt. Auch damals war ja schon im Gespräch, dass es Medikamente geben könnte, die mhm. zumindest die Behandlung erleichtern. Es war unklar, wie sich das Wetter auswirken würde. Also es gab so ein paar Faktoren, wo ich gesagt habe, Naja, jetzt warten wir mal ab, auch wenn klar war, Wahrscheinlich ist ist eher, dass man es absagt. Aber da, da habe ich mich vielleicht auch eine Zeit lang noch selber dagegen gewehrt. Aber dann natürlich so so ab, ab ich weiß nicht mehr genau wann, Anfang April oder 2. Aprilwoche ja. oder sowas irgendwann. Es, es wurde natürlich immer offensichtlicher, dass es wohl ausfallen muss. Aber habt ihr noch irgendwie so Plan B irgendwie versucht, noch auszukaspern? Irgendwie können wir es doch noch irgendwie da, man, man kommt ja dann die Leute kamen zu so verrückten Ideen, die nie umgesetzt wurden, was einfach nicht ging. Aber. Also ja, es gab die Plan B-Idee im Was waren das für ein Termin? Irgendwann im September, ich glaube sogar das erste September-Wochenende, ähm, eventuell zu überlegen, dass wir dahin also verschieben. einfach in den Herbst verschieben. Quasi. Genau, genau. Okay. Also nach dem 31. August Termin. Ja. Ähm, heute sage ich gut, dass wir uns da nicht reingestresst haben und nicht versucht haben, das hinzukriegen. Also die, die Idee gab es. Wir haben auch schon geguckt, ob die Mainwiesen frei gewesen wären. Also es wäre theoretisch machbar mhm. gewesen, wenn auch nicht ganz einfach mit Flohmarkt und so weiter. Aber also den Plan B gab es. Dann hat man natürlich mal überlegt, ob man, ob man irgendwie so eine, so eine Mini-Version so macht, die man mehr oder weniger von einem Tag auf den nächsten ins Leben ruft. Aber da muss man realistisch sein. Wenn das Ding irgendwie draußen auf dem Mainwiesen ist und umsonst schon draußen heißt, das ist unkalkulierbar, also ja. man, man kann absolut nicht absehen, wie viele Leute kommen, also von daher, ich glaube, dass das auch meine, meine Kollegen im Verein, dass wir jetzt alle irgendwie so den Punkt äh, endgültig erreicht haben, zu sagen, geht halt dieses Jahr nicht. Das, ist, das sagt immer so leicht, gut, ist ja ein Verein, aber ich, ich muss jetzt Transparenz transparent sein, weil sie machen natürlich... Ähm, der Ralf ist ja äh, Vorstand im, im UND-Verein. Ich bin Fördermitglied, äh, muss ich mal nicht offenlegen. Äh, ich, ich, äh, das ist richtig unerfreulich. <lacht> genau, habe ge hab mittlerweile endlich mal gezahlt und auch ordentlich aufgerundet. Das wollte ich noch sagen, genau. Kriegst du Spendenquittung. <lacht> aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf für das Thema. Ähm, äh, und äh, vielleicht kommen wir auf das Thema Kultur noch. Der Ralf ist auch ähm, Vorsitzender des Dachverbands der Freien Kulturträger. Da bin ich auch Mitglied. Äh, aber wir haben uns nicht abgesprochen und äh, ich. ich No, ist ja auch ich darf nur, immer denken und sagen: Ist ja auch nichts Böses. Nein, also. nein, ist alles gut. Ich wollte, dass es das da ist. <lacht> ja. äh, jetzt habe ich die volle Frage. Genau. Ähm, nee, ich habe doch eine Frage verloren. Alex, sag mal was. Ich muss mal kurz überlegen. <lacht> Du warst dabei, dass du, dass der Ralf auch Vorsitzender vom Kulturförderverband ist, und dass du da auch äh, ja, Wo war ich denn davor? Warum habe ich das gesagt? Ich will nicht auch gerade, was war <lacht> Du hast gesagt, was der Ralf ich alles äh, macht, und dass zurück. er nicht, <lacht> <lacht> dass der Ralf Vorsitzender ist und du wollt, Fördermitglied bist. Wollt eben einen Verein, irgendwo wollte ich mit Verein Genau, sein. genau, du wolltest, glaube ich Mit der Transparenz äh, hast du angefangen. Oder ich weiß nicht mehr, worauf du hinaus wolltest, aber damit fing es an, irgendwie. Ähm, Mit ach der genau, äh, jetzt, jetzt Geld den Kosten. Genau, die Kosten, da wollten wir hin, genau. Jetzt habe ich einen Faden <lacht> wieder, danke. Das <lacht> lassen wir natürlich drin. <lacht> <lacht> ähm, das wird ja irgendwelche Auswirkungen haben. Ihr habt ja schon, da ist ja eben schon Geld geflossen, bestimmt in irgendeiner Form. Ja. Das ist die, die echt schwierige Frage. Also, ich habe. Wo oh, geht mein Geld hin? <lacht> ja ja. Also was wir was wir gemacht haben ist, wir haben so eine Hochrechnung gemacht. Mhm. Also das heißt, das das war Anfang April und wir haben dann so durchgespielt, was kostet uns eine Absage zu welchem Zeitpunkt? Weil wir natürlich theoretisch die Möglichkeit gehabt hätten verhältnismäßig spät erst abzusagen. Okay. Ähm, wie gesagt, hat sich dann erledigt, weil dann gab es die klare Ansage. Aber das heißt, es gab so einen Plan, wo wir versucht haben, wirklich hochzurechnen, wenn wir am 1.4. absagen, wenn wir am mhm. absagen, 1.5. absagen, 15.5. Ende Mai, was kostet uns das? Und das haben wir hochgerechnet bis Juni 2021. Weil das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, also es ist totaler Käse, bis jetzt, bis Juni zu denken, weil Ihr müsst das nächste Eben, wir müssen ja irgendwie stellen. erstmal bis zum nächsten Jahr kommen. Genau. So, also die Zahlen haben wir, die haben sich dann im Laufe der Zeit geändert, weil das waren viele Annahmen mhm. also sprich, mhm. äh, müssen wir irgendwelche Ausfallgebühren zahlen, was ist mit Zuschussgebern und was ist mit Sponsoren. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie der Stand im Moment ist, durch Kurzarbeit. Wir haben dann Kurzarbeitergeld äh, beantragt für meine Stelle, weil es ja was du, du, du, du bist äh, UND, Kurzarbeit hast du gerade. Ja, ja, ja. Weil UND ja, hat Kurzarbeit. Das ist ja, ist ja tatsächlich ja, ja, klar, ja. nicht nicht nennenswert viel ja, ja. zu tun. Ähm, ach, lustig, glaube ich, dann glaub, ich gedacht, ja. ja. Ja, ja, das ist ach, mit, mit was für Zeug man dann zu tun hat, ist schon seltsam. Ähm, also auf jeden Fall. Durch Kurzarbeit, durch, äh, sagen wir mal, so halbverbindliche Zusagen von Sponsoren und Zuschussgebern ist das jetzt alles so, dass wir, oh Gott, jetzt sage ich wieder was und werde hinterher geschlagen. Ich glaube, dass wir im Moment so um die, um die 30.000 haben, die wir praktisch aus Rücklagen zahlen müssen, okay. die, die, die also noch fehlen. Das Ganze wird ja dadurch noch verkompliziert. Ähm, dass bis zum Juni nächsten Jahres natürlich auch wieder Gelder reinkommen. Das heißt Standgebühren von Basar- und Essensständen zum mhm. Beispiel. Das heißt, ähm, diese, diese Kalkulation, von der ich gerade erzähle, die basiert ja auf der Annahme, ähm, was haben wir an Ausgaben bis Juni und was haben wir an sicheren Einnahmen. Mhm. Die variablen Größen, die habe ich, hab ich weitgehend rausgelassen. Also von daher ist das finanziell in einem Rahmen, der machbar ist, weil die letzten Festivals ganz okay waren, immer unter der Voraussetzung, dass sowohl Zuschussgeber wie auch Sponsoren äh, ja jetzt bei, im Falle der Zuschussgeber Gelder nicht zurückfordern mhm. oder die zugesagten Gelder zahlen und die Sponsoren auch das, was sie uns zugesagt haben, einhalten, wovon ich ausgehe, dann werden wir irgendwie halbwegs vernünftig bis Juni nächsten Jahres kommen. Dann wäre es schön, wenn das nächste Festival vielleicht funktioniert, weil sonst irgendwann wird es dann doch immer schwierig. Ja, da ja, aber zu deiner Eingangsfrage, die, die Kosten, die wir bisher zu dem Festival hatten, genau das muss ich noch äh, zusammenstellen, das habe ich noch nicht gemacht. Also da kann ich dir jetzt tatsächlich nichts sagen. Das ist nicht wegen mir machen müssen, schon, ja, okay. ja. schon klar. Ja. Der ist, das, das wären wahrscheinlich, also abgesehen von den laufenden Kosten, ja, ja, ja. die sind relativ leicht zu erfassen. Ähm, dürfte das nicht so irre viel sein. Wir hatten also jetzt so einfach aus dem Kopf raus, damit man vielleicht auch so einen mhm. Eindruck hat, was das, das so passiert, für Positionen ja. sind. Genau. Also natürlich, wir, wir haben was gezahlt äh, für das Plakatmotiv äh, für dieses Jahr. Es gab schon äh, irgendwie so, so, so eine Postkartenaktion, so, so mhm. Postkarten äh, bisschen Facebook, tralala. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, irgendwelche, Anschaffungen, irgendwas, was gab, was wir schon, doch, du wirst lachen, Kaffeemaschine, weil die alte kaputt <lacht> war. Die ich, die das war das wir, Erste wahrscheinlich. <lacht> die haben wir tatsächlich gekauft, also wenn ich drüber nachdenke, das sind natürlich schon noch ein paar mehr Posten, aber einfach nur so aus dem Kopf raus Beispiele. Okay. Übrigens, äh, Alex, wir machen hier schon den ersten Espresso-Test hier, ne? wir haben Espresso vor uns und trinken den. Alex muss okay, Ich äh, habe äh, vorhin, hab vorhin unten eingetrunken. Ich habe eine ganz kleine Espresso. Ich habe also angekreuzt, welche, äh, welche das waren und wie gut er <lacht> hm. war. Das war ein Lavazza-Espresso. <lacht> Die <lacht> Nummer Den trinke ich eigentlich am allerliebsten. Welcher war das? Der äh, Crema. Crema Air Roma, oder wie das Ding heißt? oder? Genau, genau der. Ja. R Ralf Ducken ist kaffee junkie Wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt spätestens. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, ein bisschen, ja. Und diesen karamelligen Kaffee, ich hole es immer beim Hoffmann in Himmelstadt, bei dem Italiener. Ach, weiter. Und diesen karamelligen Kaffee, den, genau. Ka den, den finde ich eigentlich am allercoolsten. Es ist kein Espresso, sondern auch so ein Kaffeecremer. Und ähm, der schmeckt auch richtig gut. Machst du Weil auch mit mit ja seit... ja? Mach auch was. Entschuldigung. Das sieht aber nicht. Äh, machst du auch diese Espresso-Tests auf dem ohn -Demo mit? Oder bist du ja, gar kein Kaffeetrinker? Ja. Doch, doch, ich, ich mag die Espresso. Die es, die, die Espresso oder Espressos? Trink ja, eins die Espressos, mich da. Ja, in Duden steht tatsächlich Espressos auch zugelassen. gell? Ja? Aber ich, äh, ich, ich vermeide es. Ich sage auch Espressi. Und ich habe mich jetzt gerade genau darüber... Ähm, habe ich kurz nachgedacht. Ja, ich habe Ich teste mich durch die Espressi auch immer durch. Ja, und wie ist es mit den Sachen jetzt? Wurde ich schon frühzeitig abgesagt? Hat es ja schon Kosten gegeben? So Verrückterweise äh, war ich da dieses Jahr ein bisschen spät dran. <lacht> und nachdem, also normalerweise ist das immer so was, was ich ja März, Anfang, April mache. Und das war was, was ich wirklich habe liegen lassen, weil ich wusste, also im Notfall die zehn Sorten, das kriege ich immer irgendwie okay. kurzfristig hin. Ähm. Weil klar war, na gut, also umsonst da jetzt ähm, massenhaft Kaffee bestellen, wird ja nur, wird ja nur schlecht. Ja, auch nicht. so posten, hätte alles schon passieren können. Ne? Theoretisch, äh, mhm. Sachen, die man so, so vorhebt. Ja. Es ist ein Wahnsinn, wenn du überlegst. Aber es gab ja schon Jahre, und die ist, hat ja schon stattgefunden und war total scheiße. Also wegen Wetter halt, äh, schon Unwetterjahre. War das eigentlich schlimmer so im Verhältnis jetzt, was den finanziellen Verlust angeht? Äh, oder ist es vergleichbar mit jetzt so? Ich meine, es waren auch keine leichten Jahre. Mhm. Man ja. kein also, ja. ähm, das Absurde ist ja, dass wir, dass wir unheimlich viele Ausgaben ja sehr kurzfristig direkt am Form zum Festival haben. Ähm, das heißt, es, äh, es kann durchaus sein, dass wir, dass wir irgendwie ein Festivaljahr haben, was irgendwie... Pff, passabel durchläuft, wo aber dann unterstrich dann doch irgendwie was weiß ich, 5000 Euro fehlen oder, mhm. oder 3000 Euro plus sind. Also das sagt sich so leicht, aber das Festival hat mittlerweile ein Finanzvolumen von äh, zwischen 500 und 600.000. Und wenn man das so in Relation sieht, dann, dann merkt man auch, was, also wie, wie, wie knapp das eigentlich ist, wenn man sagt so irgendwie, ja, wir haben hier mal 5000 minus oder 5000 plus. Das ist eigentlich ja alles immer quasi fast in Waage. Mhm. Und trotzdem, ja, es gibt Jahre, darauf wollte ich hinaus, ähm, wo einfach das Fest will machen, unter Umständen, so blöd das klingt, teurer ist, als keins zu machen. Ne? okay <lacht> Sel Seltsam, das so <lacht> zu sagen, aber <lacht> kann sein. Ja, jetzt, ähm, ihr versucht ja gerade, ähm, ihr habt ja auch nett an die an die Fördermitglieder auch geschrieben, ähm, die werden gebeten, da ein bisschen mehr zu geben, wer, wer kann zum Beispiel, wer mag. Neben normalen Fördermitgliedern. Ja, sagen, sagen wir mal so in beide Richtungen, weil ich meine, es sind ja es sind ja Leute, äh, Fördermitglieder erfreulicherweise, die im Moment möglicherweise selber von dem Corona-Scheiß massiv getroffen die sind. Künstler sind da mit dabei? Äh, eben sind, sind einige und von daher habe ich reingeschrieben: so ungefähr, äh, wenn jemand Lust und die Möglichkeit hat, uns ein bisschen mehr zu geben, ist es schön. Und genauso ist klar, wer im Moment genau. nicht zahlen kann, der soll es bitte einfach sagen und dann wird es gestundet. So. Genau. Oder, oder was weiß ich, lass mal einmal ausfallen oder wie auch immer. Aber das, das muss einfach klar sein. Das kann unter Umständen schwierig sein im Moment. Eben, es hat ja auch viele Künstler getroffen. Ihr habt jetzt den Bands ja auch absagen müssen, offiziell klar. zumindest. Die ja. haben es wahrscheinlich ja, ja. auch schon geahnt. Aber klar. Mhm. Ja, ja. Wie waren die Reaktionen denn dann? Ähm, also ich glaube wirklich, wie du sagst, es, es war absehbar. Man hat man hat damit gerechnet, dass Gemeine ist ja, also das Gemeine für, für die Bands und für unsere äh, Firmenpartner, die wir haben, ist ja dieses Absage aufgrund höherer Gewalt. Mhm. Das ist ja einfach Vertragsauflösung, Punkt. So, Das ist für uns als UD-Verein erstmal hilfreich, natürlich, aber das ist für die Bands Kacke, weil ihnen fällt ein Auftritt weg und natürlich auch das bisschen Engagement, was sie bei uns kriegen. Das ist für die Veranstaltungsfirmen totale Scheiße, weil wir sind ja jetzt das einzige Festival, was ausfällt. Das heißt, das, das ist total bitter. Auf der anderen Seite, natürlich ist es, ist es irgendwo in so einer Situation richtig, diese, diese höhere Gewaltklausel. Aber ich, ich muss schon ehrlich sagen, dass das. Das für uns im Moment das war, ich, ich formuliere es andersrum, wenn wir das, wenn wir den ganzen Scheiß überleben, dann deshalb. Ja, ja klar. Aber in dem Fall geht es natürlich jetzt, äh, klar, irgendjemand muss es halt zahlen. Ne? <lacht> oder muss dafür zahlen. Ja. Äh, angenommen, ihr müsst die Künstler auszahlen oder so, oder den Teil der Gage geben, dann geht ihr halt vor die Hunde. Mhm. Und so gehen jetzt die anderen vor die Hunde. irgendeine Seite muss gerettet werden. Ja, nach Entweder Möglichkeit. muss es und gerettet werden oder die Künstler. Das wäre gut, wenn irgendwie für beide eine Lösung da wäre. Das wär, jetzt muss man jemand einspringen. Das ist ja gerade die große Frage. Ja. Jetzt, jetzt trifft es halt vor allem die Künstler natürlich. Mhm. Und die Veranstaltungstechniker ist auch nochmal die nächste Frage. Das sind, glaube ich, im Moment, also Veranstaltungstechniker, das sind die, die, die, die, komplett die sind, Echt bös gearscht. Also, ich will das gar nicht aufrechnen. Also, das die Künstler, ich das will. weiß sind die, die letzten drei Monate das Volldesaster. Ist überhaupt keine Frage. Aber da geht es immerhin langsam wieder los. Also, so ein klein bisschen äh, ein, ein Glühwürmchen am Ende des Tunnels oder so ähnlich. Ähm, Veranstaltungstechnik, den halt jetzt irgendwie so ein kleiner Auftritt mal irgendwo, wo so eine Box hinstellen, jetzt auch nicht wirklich was bringt. Das sind andere Dimensionen und die die haben ja echtes Problem, vor allen Dingen, weil jetzt Großveranstaltungen bis Ende Oktober verboten sind. Also Damit da ist es vorbei fürs Jahr. Also für den Weihnachtsmarkt aufbauen, okay, aber das war's es dann. Ja. Genau, ganz genau. Also das ist echt eine ziemliche Katastrophe. Ja. Also Veranstaltungstechnik inklusive des Personals, also Licht- und Tontechniker, Aufbauleute, Bühnenleute und so weiter. Und die fallen ja in gar nichts rein irgendwie, in keine Kategorie. Die ja, sind völlig ja. unter Radar, aber bei allem. Ja. Ganz und gerne mal Solo-Selbstständige, ja. ohne externes Büro, ohne Angestellte. Hm. Also, liebe Hörer, wenn ihr Veranstaltungstechnikerinnen oder Techniker mal trefft, äh, gebt denen was aus. Schad nix. Schad nix, ey, ohne Scheiße. Das ist echt die ganz armen Säue bei der Geschichte. Äh, Alex, haben wir so gut im fast öffentlichen Dienst, Mensch. Das ist, ich hab's gut, meinst du? Ja, ich, ja? ich, äh, ich habe das auch mehrmals oder dauerhaft zu schätzen gewusst, dass es mir oder dass es uns ähm, wirklich, wirklich super geht, dass ich mir darüber überhaupt keine Sorgen machen muss. Ähm, dass ich nicht an Kurzarbeit denken muss, sondern, ähm, nee, ich habe das sehr, ich weiß es auch zu schätzen und ähm, bin da sehr glücklich. Aber wie, wie ähm, Ralf, wie kann man so das UND jetzt unterstützen, wenn man jetzt nicht Fördermitglied ist? Kann man einfach was spenden? Geht es? Äh, natürlich, spenden kann man immer. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, gibt es eine ist, ne? Klar, gerne. Ähm, Fördermitglied ist die andere Möglichkeit, die du, die du genannt genau. hast. das ist Dauerspenden quasi. Die genau, holen sich ein, jedes einmal Jahr. Einmal im Jahr, genau. <lacht> ja, wir freuen uns über das eine wie über das andere. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe so Eindruck, im Augenblick muss man wegen da spendabler sein, was so Geschichten gerade so. Viele hat es jetzt nicht so hart getroffen, Corona, jetzt wie es mich oder Alex, oder irgendwie hm. äh, in, in solchen Jobs irgendwie, äh, da, also ich bin so gerade sehr, sehr spendabel. Hm. Aber weil es auch, glaube ich, sinnvoll ist. Also ich sehe halt echt, wenn es UND irgendwann leiden würde, es wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Die Vorstellung habe ich halt gar nicht gern. Nee, ich auch nicht. <lacht> ich habe ja letzte Woche angekündigt, ähm, das Thema, wo wir gleich noch zu Sprechen kommen, in der Posthalle. Ähm, und da habe ich schon im Podcast schon letzte Woche schon gesagt, ähm, das ist es, was das Bitterste für mich, äh, was dieses Jahr passiert ist, dass es das in stattfindet. Alles andere kann ich so, ja, scheiße, klar, aber, aber von alten Kulturevents äh, ist es undene wahnsinnig heilig halt. Nicht, mhm. Klar, wir haben tolle Musik, wir äh, sind auch super Bands da, aber man trifft halt, man trifft Alex wieder mal persönlich. Hast du lange Haare gekriegt, Alex? Ich weiß es nicht. Ich war Mitte Mai beim Friseur. Ja, also, ich habe hab euch, ja, hab ja. euch auch ein Bild geschickt. Photoshop, komm. Ich hätte dich gerade auf dem UND gesehen und mit dir äh, vielleicht ein Espresso, vielleicht was anderes getrunken, ja. Der, Valentin ist, noch, der Valentin ist noch voll der Bombenlecher, ja, weil den Kinder gerade noch nicht geschnitten werden. Du nicht? Aber da schicke ich dir lieber ein Foto vorher. Den man vor den Wenn Metal wir uns Bühne selber am schneiden probiert haben, dann kriegst du lieber kein Bild. <lacht> wir hätten Valentin mit langen Haaren vor dem Metal-Bühne gesetzt und wegen Headbang geübt mit ihm. Das kann man ja. nie früh genug anfangen. Aber es fällt alles weg. Nee. Das finde ich jetzt sehr, wahnsinnig schade. Also das, mhm. was auch nicht zu ersetzen ist letztendlich, dass der, der Kulturverlust halt und der, der, der Verlust auch Sozialkontakten Sozial dadurch, auch durch, durch so ein Festival, das ist halt einfach weg. Also das kann man ja dabei spenden wieder. Fürs nächste Jahr, klar. Aber... Das ist sowas, wo mir auch, also ich schon ein bisschen weg tun, leider auch, muss ich mm. jetzt sagen. Ja. Ringparkfest ist also Ding, ja. was, was auch so ein Ding, was auch so einen entspannten Treffcharakter hat. Äh, ja, wenn man, drüber, wenn man drüber nachdenkt, es fallen einem. Ein, ein paar, paar Veranstaltungen. August, rein. ich werde, glaube ich, ich werde mich Ringpark stellen mit dem, ich werde den, den Wein, den Wein, die Weinflasche 20 Meter wegstellen und in einer halben Stunde langsam auf diese Flasche zulaufen. Dass du so, so ein Ringparkfest-Feeling hast, so will Anstehen irgendwie. Ich habe eine, eine Gitarre <lacht> drüben in deinem Zimmer gesehen, stellst dich in den ja, genau, das muss ich. <lacht> fange ich die Ukulele aus und dann, dann geht's los, ja. Ralf, hast du deinen halben Liter Weinscholle auch schon bereit? In fünf Ge Minuten geht's los. <lacht> Stimmt, die Weinscholle, ja, die muss ich ja noch trinken. Aber die hebe ich für Samstag auf, denn ich, ich bin nicht zu schnell eigentlich. Ich renke wegen das Thema durch. Ne? <lacht> aber das kann man trotzdem machen, ähm, denn am Samstag ähm, macht ja trotzdem was. Ja, wobei jetzt äh, will ich ehrlich sein: Die Hauptarbeit macht die Posthalle, ja, also aber von daher will ich nicht fremde Federn und so. Aber und, es und gibt, die hängt mit drin, ja. Genau. Es gibt äh, am Samstag in der Posthalle ab äh, 16 Uhr Auftritte von fünf Bands. Äh, und die Auftritte werden halt au nicht aufgezeichnet, würde ich gerade sagen, werden äh, live, live gestreamt äh, über die Facebook-Seite von der Posthalle. Genau, und, und Twitch, äh, diese Spiele- Video-Plattform. Genau. Genau, mhm, ja. genau. Und ja, fanden wir eine schöne Idee, also ja, als eben umsonst und drin, wenn auch äh, drin ohne Besucher, ja, weil ja. <lacht> die Musiker dürfen auf die Bühne, sonst darf keiner. Alles seltsam, <lacht> aber ja, aber so kleine, kleine, symbolische äh, zur Wortmeldung. Genau. Wenn well, es sind auch die fünf Bands, die spielen, wären ja auch UND auch dabei gewesen? Nicht oder? alle. Ähm, okay. Jetzt lass mich überlegen, ob ich es auswendig richtig weiß. Also, wir haben Zulu, wir haben Bob Ross Effekt, meine ich. Das ist Special. Uh, genau. Denke, genau. Dann, äh, oh, mein Hirn. Um, Dann hatte ich noch mehr im Kopf. Hatte, äh, Ceremony ist noch dabei. Genau. Äh, Thundercount und eine fehlt jetzt noch. Ja, eine, die ich kenne. Scheiße, wer war es? <lacht> <lacht> kann ich nämlich nicht. Die hätten beim UND gespielt. Ah, die kannte ich gar nicht. Ja, die sind für mich auch verhältnismäßig neu. A Devil May K natürlich. Ach, genau. Die eben kann man die vergessen. Also gute Bands. Ich bin ja mit der Auswahl sehr zufrieden. Ja, musst du dich an Jojo ja, trotzdem. An Jojo und die Bands <lacht> den Dank richten. Ja. Das ist so ein bisschen ein Trostpflaster halt auch für die Posthalle. Auch für die Posthalle und auch für die Bands. Also, das ist, genau. das ist wichtig. Die Bands natürlich spielen sie erstmal ohne eine feste Gage, aber was gespendet wird, geht zur Hälfte an die Bands. Das finde ich auch äh, sehr richtig und wichtig. Genau, Hälfte die, die Posthalle, Hälfte die, die Bands und ich glaube, wenn wir die Kosten der Posthalle für diesen Event gedeckt sind, geht noch wenig mehr sogar an die Bands sogar irgendwie. Sowas formuliert so ähnlich. Ja, also genau, auf jeden Fall äh, Hälfte an die Bands, das genau. ist das, was ich mir auch gemerkt habe und das ja. ist gut und das genau. ist Richtig. Wobei Post Posthalle ja. natürlich genauso ha händeringend und dringend Kohle braucht. Ja, Keine aber ich glaube, so viele Leute können ja gar nicht zuschauen, wie die Kohle Das brauchen ist ein bisschen, ja. das, das bisschen das Problem <lacht> dabei, ja. Das ist, äh aber Gott, ich wollte sagen, man kann ja da auch Karten kaufen. Ich sage nur als Hinweis für alle, ähm, für diesen Samstag-Event, dieses ähm, UND-Streaming-Festival, wie sie es nennt, da kann man auf der Posthalle-Seite auch Karten kaufen. Was nicht albern ist, ist da kann jeder zugucken kostenlos. Aber äh, gibt es Karten für 10 und 20 Euro. Das sind halt quasi die Spenden auch. Also, genau. Darüber kann man das machen. Ich habe mir zwei Karten zum Beispiel für 20 Euro gekauft äh, und schaue halt, ist in doppelter Größe an oder so, ich habe keine Ahnung. Stellst jetzt zwei <lacht> Rechner hin? Aber ich werde das feiern, ich habe mir echt vorgenommen, ich mache da so einen kleinen UND-Event daheim im Wohnzimmer. Ja. Da trinke ich mal Weinschale und, äh, <lacht> keine Ahnung, chat mit dem Alex ein wenig rum. <lacht> äh, ja, es ist echt, ja, Posthalle, das ist echt die, die nächsten großen Verlierer, die die Veranstaltung halten. Ja, halt. Ja. ja, ja, richtig, richtig große Baustelle. Ja, weil ich, ich habe keine Ahnung, wie das, ich hab, weiß nicht, wie viel es sind, aber wie das Geld wieder reinkriegen will. Hm. Naja, und abg abgesehen von äh, dem kleinen, <lacht> in Anführungszeichen, Corona-Problem, ist halt noch das große, wie geht überhaupt Grundsätzliche weiter? Grundsätzliche Probleme, ja, genau. Grundsätzliche Probleme zwei drei jahre zwei jahre zwei jahre glaube ich oder drei jahre ja ich habe immer, zwei, immer unterschiedliche zahlen aber, aber ja ich so glaube zwei auch drei jahren auch die geht, geht, geht, geht, geht, länger dürfte nicht sein der ja. vertrag irgendwie und dann wird im mindestens die karten neu gemischt oder mhm. ist es ist aus ja, ja. Mal weil ist denn da momentan der stand ich habe das jetzt schon länger nicht mehr in der in der zeitung mitverfolgt das letzte war irgendwie es wurde geschaut nach einem anderen standort genau also wird, mal, wird schon hin und wieder mal geguckt, aber so richtig ernsthaft, glaube ich, Ralf, passiert da jetzt? Ich kann es nicht beurteilen, das was, nicht was genau. bei der Stadt da wirklich passiert. Also ich glaube schon, dass es da wirklich ein, ein gemeinsames Interesse dran gibt, eine Lösung zu finden. Nur ob das langt und ob es eben einfach einen Ort und einen Raum gibt, der geeignet ist, ich weiß es nicht. Ja. Ich hoffe es. Das, das ich ich habe auch den Eindruck, dass der Stadt völlig am Arsch vorbeigeht. Äh, aber ob, ob sie so sich ins Zeug legen, wie es der Jojo oder, oder die Kulturszene weit will, ist die andere Frage, ja. Aber Da bin ich spannend, weil es wäre auch ein ganz herber Schlag, wenn die Posthalle weg wäre. Nicht nur wegen dem Veranstaltungsraum Posthalle an sich, den Konzertbereich, sondern hat sich ja mittlerweile so viel darin gesiedelt. Mhm. ich weiß gar, wo sollen die alle hin? Das, ist ja, ja. das geht ja gar nicht. Das ist Uh, unendlich viele Büroräume. Proberäume Büro, äh, auf der anderen immerhin, Seite. Die müssen schon wieder umziehen. Irgendwie. Klar, immerhin dann, dann SG-Rekords ja, also, ja. und die, die Backline-Firma genau. und, ja, und, und noch 100 mehr. Wahnsinn. Also man kann gar nicht. Das, Sch das schwarzlicht äh, Ja, genau diese Geschichten auch. Ja, ja. ja. Wo siedelst du sowas an? Ich hätte keine Idee gerade. Ne? Ja. <lacht> Scheiße, das darf eigentlich nicht aufhören da hinten, ja. Aber das ist echt. Kultur hat es gerade nicht leicht in Würzburg. Das ist echt, <lacht> Woanders auch nicht, aber hier kommen noch mal kleine Zusatzprobleme auch noch dazu, so langfristig. Hm, ja. ja, seid ihr jetzt quasi um nächstes Jahr für Plan mit, mit dem UND oder? Ähm, jein, also es, es geht oder ja so nahtlos ja, ineinander ja. über. Das heißt also, wenn ich, wenn ich auch mit Zuschussgebern spreche, was, was ist mit dem Zuschuss von diesem Jahr, gerade mit, mit dem Kultusministerium, da ist die Regelung jetzt, ähm, dass der Zuschuss auf nächstes Jahr übertragen wird. Das Bringt uns erstmal verhältnismäßig wenig, weil ja. das heißt einfach, dieses Jahr haben wir vom Kultusministerium kein Geld. Hat den kleinen Vorteil, wir wissen wenigstens, dass es nächstes Jahr Geld gibt. Das ist schon auch nicht ganz so verkehrt. Das heißt, da gibt ja mehr, wie das auf. Erstmal nicht. Aha, so. Aber es gibt die, die vage Möglichkeit, dass wir Anfang Januar noch einen, äh, einen, einen Zuschuss, ergänzungsweise der Geier, wie das Ding heißt, Antrag stellen. Und äh, dann mit etwas Glück das noch aufgerundet wird. Aber es ist, im Moment ist es dort zum Beispiel nur eine Sicherung des Zuschusses für nächstes Jahr, dass man da nicht wieder bangen muss, ob man überhaupt was kriegt. Aber für dieses Jahr heißt das dann de facto, hm, erstmal nichts okay. bei der Stadt sieht es im Moment äh, hoffentlich und wahrscheinlich besser aus. Aber da berät der Stadtrat in Kürze, wie das gehandhabt wird, also unabhängig vom U&D, so ganz generell. Mal gucken. Aber das ging auch schon in Richtung, dass die Zuschüsse wahrscheinlich alle ausgezahlt werden. Ich, ich hoffe und denn? bin bin so halbwegs optimistisch. Ja, ja, ja, aber noch ist es eingetütet, das Ganze, genau, ja. Aber ich hoffe auch, es können sie ja nicht erlauben, das zu machen, das wäre, dann wäre der Shitstorm da. Ja, ja. <lacht> aber zu, de, zu deiner Frage noch, <lacht> Planung, Plan für nächstes Jahr, also das fiel mir jetzt gerade so ein als, als eine Geschichte, die einfach schon so unmittelbar nach 2021 weist. Ähm, ja, also wir, wir haben so einzelne Sachen auch schon beschlossen, zum Beispiel das Plakatmotiv, das wir für dieses Jahr hatten, und wo es jetzt eben keine Plakate gab, ja. das nehmen wir nächstes Jahr, weil wir das Motiv auch einfach toll finden und es schade wäre, wenn das nur so auf der Webseite mal irgendwie zu sehen ist und sonst nicht. Also das ist zum Beispiel was, was wir schon besprochen haben. Ähm, programmatisch wird, werden auf jeden Fall viele Bands von diesem Jahr, nächstes Jahr spielen, ob das alle sind, müssen wir sehen. Ähm, weil ja, man weiß nie, wie sich das entwickelt, genau. wie, wie die Reisemöglichkeiten sind, äh, ob eine Band auf Tour ist und so weiter. Aber äh, viel von dem, was wir für dieses Jahr geplant haben, wird nächstes Jahr stattfinden. Was auch stattfindet, kommt dieser Wettbewerb mit dem Grundgesetz? Dieses, äh oh ja, danke, dass du mich darauf hinweist. Genau, das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt. Grundgesetzliches haben wir es genannt, also so im Sinne von grundsätzlich und Grundgesetz. Ähm, die Idee ist folgende, dass mir... Irgendwann mal so, wie ich die ganzen absurden Nachrichten über eine bestimmte Partei mit komischen Buchstaben äh, mir angehört habe, dass ich dass mir so bewusst geworden ist, dass das, was für eine Bedeutung das Grundgesetz hat und vielleicht noch haben kann. Weil einfach so gewisse grundlegende Dinge da drin stehen, die man eben nicht so ohne weiteres aufheben kann. Und das war mein, mein Ansatz zu sagen vielleicht sollten wir da wirklich genauer reingucken und vielleicht sollten wir uns damit mehr beschäftigen. Und nachdem es jetzt nicht wahnsinnig spannend ist, irgendwie das Grundgesetz auszulegen, äh, habe ich mir gedacht, okay, wir, wir rufen dazu auf, dass die Leute sich, äh, sich damit beschäftigen, dass sie reingucken und einen Passus, der ihnen wichtig ist, äh, grafisch gestalten. Das heißt also einfach mit einem reinen Schriftplakat oder mit einer reinen Schriftgrafik und äh, da werden wir dann einfach 50 Motive sammeln und die im Kunstzelt mhm. ausstellen. Das wäre eine Aktion für dieses Jahr auch gewesen. Ne? Genau, genau, wäre ein bisschen knapp gewesen. Genau. Aber wir haben es dann logischerweise auch, auch so ein bisschen äh, einschlafen lassen und nicht mehr viel Energie reingesteckt. Und das machen wir auf jeden Fall für nächstes Jahr. Und der Wettbewerb ist de facto dreigeteilt eigentlich. Also Wettbewerb stimmt nur halb, ich erkläre es wir haben ein paar grafiker einfach gefragt ob sie mitmachen wollen jenseits von irgendwie auswahl wettbewerb wenn die mitmachen dann ist das schön dann schicken die uns was und das wird ausgestellt punkt ende das zweite ist dass wir gerade mit der fh gestaltung sprechen ob die eventuell im wintersemester einen kurs machen wo mhm. es genau darum mhm. geht ich hoffe dass das passiert werden wir sehen und der dritte Teil ist dann tatsächlich dieser komplett offene Wettbewerb, wo einfach jeder, der, der Lust hat, äh, einfach ein Motiv abgeben kann. Und da werden wir gucken, was wir haben und werden das auswählen. Also kann jeder mitmachen? Also ich kann auch mit einem ja, ja, ja, ja, ja. kann was malen genau. und, und hoffen, dass, genau. dass das Kunstwerk da genommen wir. wird zum Thema Grundgesetz. Okay, ja, mal gucken, vielleicht mache ich es ja mal. <lacht> Man hat ja jetzt Zeit. <lacht> okay, aber deswegen nach, ist da irgendwie Abgabeschluss, und wenn es jetzt ewig Zeit wahrscheinlich äh, Ja, ist wir so. haben... <lacht> Ähm, also. Auf der Webseite steht es. Ich glaube, wir haben 15. Vielleicht, Oktober gemacht oder dann, sowas. Ja. Also auf jeden Fall ist es verhältnismäßig ja. weit noch hin. Und ja. Da kann man was in Öl malen. Das geht dann bis dahin. Theoretisch, <lacht> ja. Solang es, es, die einzige Vorgabe ist halt, es darf nur Schrift sein. Aber natürlich kannst du Schrift, musst du ja nicht am Computer machen. Kannst du ja auch von Hand. Aber was das mitgekriegt ist, wie es ist, mit den Bands aussieht. Seit Montag, glaube ich, darf man so ein bisschen Kultur wieder machen. Hm. 50 Leute drin. Ja, mit, ja, ja, und draußen. ab nächste Woche oder ab irgendwann ist es genau. dann, dann äh, verdoppelt auf 100 genau. drin, aber unter ab Einhaltung der Abstandsregeln. Genau. Also weil wieder viele wieder rausfallen, also immerhin wird trotzdem schwierig äh, ja. Ja. <lacht> zu bespielen. Ähm, hast du was mitgebracht? Tut sich da gerade was? Ich sehe noch aktuell wenig Veranstaltungen, die angekündigt werden, aber es sein, es viel Brodel gerade. Ähm. Oder... Ja, also ich, ich habe schon so das Gefühl, dass jeder versucht, irgendwie die Lücke zu finden, wo irgendwas geht. Also ein paar Leute, Rainer Schwander zum Beispiel, hat mir erzählt, dass er dass er in Pfalzhöchham und ich glaube auch in Würzburg einfach Straßenmusik mal gemacht okay. hat. Ähm, Wöllrieder Hof macht relativ viel im Biergarten. Mhm. Das ist dann so, so auf, auf Spendenbasis, aber das scheint ganz gut zu funktionieren. Ähm, wo wurde ziemlich abseits sind, irgendwie. Ja, aber ich meine... Ich war da noch nie. Was Alex, warst du mal dort? Wöllrieder Hof? nein. Oh, Nein, klar. ich habe immer nur die Baustelle gesehen und mhm. dann ähm, irgendwann verfolgt auf Facebook, was da, dass da echt was ganz Tolles aus diesem alten ja, Gutshof ja. entstanden ist. Nee, ist echt, ist echt schön. Okay. Ähm, jetzt Aktuell war ich nicht da, aber unser Lager ist da im Prinzip in diesem Areal. Ah, okay. Und von daher äh, kriege ich das immer so ein bisschen mit, wie der, wie der Stand jeweils ist. Nee, also die, die machen was. Dann ähm, ist die Stadt hier gerade dabei, so wie ich gehört habe, am LGS-Gelände oben. Also Open Air ein bisschen. So, so kleinere, kleinere Open-Air Geschichten ja, genau. zu machen. Ähm, Straßenmusik verstärkt. Ähm, es gab die Hofkonzerte von der Stadtbau. Das genau. War, das war eine schöne Aktion. Da war ich ähm, auch da beteiligt, glaube ich. Ne? Ne? Den ja, habe ich ja immer gelesen. Ja, ja, über, über einen Dachverband. Also das war ganz schön. Der, der Herr Sartoris von der Stadtbau, der Chef, hatte die Idee. Ursprünglich noch ein bisschen anders war der Gedanke, dass so ähnlich wie beim Blauen Eumel, also sprich, wir stellen ein paar Musiker auf dem Hänger mhm. und fahren einfach von einem Hof zum nächsten. Und spielen kurz. Den Hänger haben wir gestrichen. Aber die Idee, einfach dorthin zu gehen, wo die Leute sind, nämlich in Innenhöfe, wo Mieter der Stadtbau wohnen, das haben wir beibehalten. Und da traten dann, was waren, sechs Konzerte, genau, waren sechs Abende mit immer zwei oder drei Locations. Also das heißt, war immer so, so ein kleiner Wechsel. Kurzkonzerte, halbe Stunde etwa, Umzug zum nächsten Platz und dann wieder ein Kurzkonzert. Die Leute haben das ganz kurz vorher erfahren mm. und fanden es toll. Und die Musiker auch. Pop-up-Konzerte. Aber die Musiker wurden schon bezahlt dafür. Ja. Oder? Das Stadt. Genau, genau. Also der von, von der, Stadtbau. Bekommen. Genau. der Stadtbau. Genau, genau. Ja. ja. ja. ja. Mhm. Gut. Das ja. keine umsonst Konzerte. Nee, nee, nee. nee. Sonst, sonst, also das, das hätte ich nicht gewollt, aber das war auch ja. seitens der Stadtbau total klar okay. von Anfang ja, an. Und von daher echte coole Nummer. Weil genau. es gab so ja die ganze Zeit, um, um, Zeit lang mal diese um, Seniorenheim-, Pflegeheim-Konzerte hm. von Schambinski. Ja. die, glaube ich, auch Kuss. Also da hat, die haben es ich glaube die, auch, die dass haben ein bisschen Charme Kaffee das, und Kuchen bekommen und mh. so und war auch gut fürs Karma und ja, das Image ja. bestimmt. Ja, auch definitiv, ja. Und war tolle Aktion, war echt super. Äh, aber das war halt umsonst Konzert. Schade, wie Leute natürlich, die klasse Musik gemacht haben. Ja, ja. Aber gut, schön, wenn die Stadtbauer nicht zahlt dafür. Ja, ja. Ähm, nee, fand ich auch richtig gut. Ja, das finde ich echt gut. Und im, im Juli gibt es da nochmal eine Ladung Konzerte. Okay. Kann der, also nachdem das Prinzip ja ist, keine Werbung, einfach ja, ja. nur da, wo die Leute wohnen, kann kann's, ich dir jetzt nicht sagen, wann, wie, was, ja, ja. wo. Wo weiß ich auch tatsächlich <lacht> noch nicht. <lacht> ja. Wann könnte ich dir erzählen? Aber es ist ja bei diesen blauen Eumel-Konzerten. Jetzt kommen, glaube ich, auch so. Ne? Ich glaube, da weiß man auch noch nicht, wo das genau ist. Ne? Ähm, das haben sie ja irgendwie verlost. Das ist ja im genau, Rahmen vom Genau, bewerben, und da genau. Man, genau, war ja die, die Bewerberaktion. Aber jetzt wird auf dem Programm standen, noch nichts aktuell. Ich da habe ich nicht geschaut. Ja, ja, ich bin ich gerade ja. nicht auf dem also, auf jeden Fall, ich, ich glaube, jeder versucht gerade irgendwas zu finden, was, was mit wenig Aufwand irgendwie funktioniert. Ja. Ich meine, ähm, die, die Theater, da ist es halt total problematisch, weil die Räume sind so klein, dass es eigentlich nicht machbar ist, das, das wirtschaftlich hinzukriegen. Du musstest dich so locker besetzen, die, die, die Studie. Ja, ja genau. Puh, oh, oh. Ja. Ich weiß nicht. Wie meinst du, Prognose, wie es ausgehen wird, wie wird es nächstes Jahr aussehen in der Kulturszene? Ey, überhaupt keine Ahnung. keine Keinerlei Prognose. Du willst so nicht sagen, komm. Du willst die, die bittere Wahrheit nur nicht nee, sagen. Nee, nee, also ich, ich kann es einfach überhaupt nicht einschätzen, wer wer wie es irgendwie schafft, sich durchzumogeln und durchmogeln jetzt im, im allerpositivsten ja, ja, Sinne. ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass viele irgendeine Lösung finden, das zu überstehen, aber ich weiß es nicht. Ja, manchmal so, so dunklen äh, Neumondnächten habe ich da ganz, ganz ja, böse ja. Ahnung. Ja, ja, das, das äh, ganz blödes Gefühl dabei. Mh, das kann leider auch ziemlich böse ausgehen. Aber ja. ansonsten, ich, ich merke auch, was für kreatives Potenzial oder was plötzlich alles geht, was möglich ist. man diese Hinterhofkonzerte, Stadtbau, mhm. hätte vor zwei Jahren keiner gedacht, dass er Stadtbau so Hinterhofkonzerte macht. Keine Ahnung, vielleicht hätten sie es auch vor zwei ja, Jahren ja, gemacht. Aber, ja, aber, ich, aber also das, das war so ein, ja. so, ein, so, ein, so ein Punkt einfach zum, zum, Neuen, zum Neudenken oder den, ja. äh, gucken, was, was, was kann man aus, dem, aus der Scheißsituation noch irgendwie Positives machen. Ja. Also insofern hast du schon recht. Ja. Und da hoffe ich vielleicht, dass auch irgendwie noch auf, auf geniale Ideen kommen. Machen wir, wir machen das so und so und irgendwie geht es dann doch. Hm. Das ist der ja toll wird, ist mir ja schon klar, alles, aber das Jahr hm. für die Kultur, aber ja. wenn man es auch irgendein rüber retten kann für die Post-Corona-Zeit, wäre man das alles ganz, ganz recht eigentlich, ja. ja. Aus, auch aus Eigennutz, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> das fände ich scheiße, aber wo wir könnten noch mehr machen? Mehr die Regierung, mehr die Stadt, mehr äh, der Bezirk, mehr, keine Ahnung. Wo würdest du denn ein also, Rädchen drehen wollen? Also, also so gefragt muss man natürlich antworten, mehr machen kann jeder. Das heißt aber nicht, dass sie nichts tun. Also Stadt Würzburg, mal gucken, was das da am Hubland wird. Äh, mhm. Mal gucken, wie die Entscheidung da im Stadtrat fällt, was die Zuschüsse angeht, worüber wir vorhin sprachen. Also ich habe das Gefühl, dass bei der Stadt echt ein paar ganz gute Ideen da sind und auch die Bereitschaft da ist, was zu machen und auch letztendlich Geld zu investieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, nach oben offen. Mhm. Also man man mhm. kann immer mehr machen, aber da will ich jetzt will ich jetzt gar nicht schimpfen. Ähm, wo man schimpfen muss oder wo, wo ich tatsächlich Probleme sehe, ist bei den Solo-Selbstständigen. Es gibt ja diese, diese Fördertöpfe für die Kultur- und Kreativwirtschaft, wie es so schön heißt, und das haben sie irgendwie verdammt gut nach außen verkauft, weil, weil da stand oft letztlich irgendwo in der Presse, ja, es gibt den und den Fonds und das und das und diese Hilfe, nur ähm, wenn man genau hinguckt, sind es nicht so viele, die bleiben. Es gibt diese sogenannte Corona-Soforthilfe, kombiniert äh, Land und Bund die aber das Problem hat, dass sie einfach nur Betriebskosten umfasst. Mhm. Also das alte Spiel, wenn ich mein Büro daheim habe, ist das doof für mich. Wenn ich ein externes Büro habe, könnte ich diese Kosten mir bezuschussen lassen oder fördern lassen. Genau dasselbe mit dem Auto. Wenn das Auto auf die Firma angemeldet ist, sind es Leasingkosten, dann sind sie zuschussfähig. Wenn es mein Privatauto ist, persönliches Pech. Also das heißt, nur um es einfach so ein bisschen plastisch zu machen, was, was das bedeutet, das sind einfach... Betriebskosten, das sind Kosten, die an Dritte gehen. Die Lebens Kosten für den Lebensunterhalt interessieren da nicht. Und da steht dann wirklich äh, lapidar der Satz drin, äh, da empfehlen wir Hartz IV zu beantragen, in Klammern, in einer etwas vereinfachten äh, Beantragungsform und ähm, immerhin tatsächlich mit der Möglichkeit, dass das die Miete einfach in dem Umfang gezahlt wird, wie sie anfällt, auch wenn die vielleicht höher ist, als es laut Hartz IV sein darf. Okay, ja. Aber trotzdem, erstens die Frage ist, warum Hartz IV? Also äh, da sind Leute einfach unverschuldet in eine vorübergehende Notsituation gekommen, da ist Hartz IV einfach der falsche Ansatz. Auch weil äh, Hartz IV das Problem hat, dass man halt nichts dazu verdienen darf. Das heißt, der Schritt wieder zurück raus in das normale Künstlerleben, der wird total schwer gemacht, weil es nur ein Entweder-Oder gibt. Ähm, dann hast du noch, auch so ein Beispiel, stell dir vor, du bist Musiker und kriegst im falschen Moment deine GEMA-Abrechnung. Das sind das sind Gelder, die, die irgendwo in der Vergangenheit ja, erwirtschaftet ja, ja, ja. worden sind. Und jetzt kriegst du, wenn du in Hartz IV bist, super Sache, ja. dann wird dir angerechnet. Also Hartz IV ist einfach der, der völlig falsche Weg. Ähm, und dann gibt es jetzt noch diese dreimal tausend Euro Soforthilfe für Leute, die in der KSK, also in der Künstlersozialkasse sind, oder Leute, die entsprechende Einnahmen haben, die so einer KSK Bewertung entsprechen. Ja, äh, äh. Auch das, äh, also das ist erstmal sinnvoll und richtig, nur grenzt es wieder Leute aus, die eben nicht in der KSK sind, aus unterschiedlichen Gründen. Sei es, weil sie verschiedene Ein Einnahmequellen haben, äh, sei es, weil sie eben nicht künstlerisch tätig sind. Das heißt, die von mir vorhin schon angesprochenen Solo-Selbstständigen, die sind sehr häufig einfach gearscht und fallen durch, alle, äh, durch jedes Raster. Und im Zweifel ist es furzegal, wer sich erbarmt und da einen Fördertop aufstellt. Oder einfach die, die Fördertöpfe erweitert. Aber es wäre notwendig, weil da stimmt einfach was nicht. Und da stimmt auch das Bild, was nach außen vermittelt, mit der Realität nicht überein. Ja. Ich finde es also, diese Hartz-IV-Geschichte gehört habe, dass Sie jetzt das beantragen müssen. Ich finde es auch psychisch irgendwie ja. ganz schlimm. Also in der ja. wegen Geld und so. Also auch klar. Aber auch, dass du Hartz-IV beantragen musst plötzlich. Das ist, ja. was es mit dir macht. Ja. Weil, jetzt, wie lange gibt es es 15 Jahre, ich weiß nicht, ja, ohne also so. Die, äh, ist ja immer hat, wahnsinnig negativ besetzt. Also, ja. das haben wir ja schon inhaliert. Hartz IV ist scheiße, dann, dann hm. bist du echt am Arsch und hm. bist du irgendwie nix oder keine hm. Ahnung. Äh, und jetzt musst du es beantragen plötzlich. Und du kannst nichts dafür. Du hast ja nichts falsch gemacht. Jetzt kommt eine ne Pandemie, du kannst nicht arbeiten, du weißt, du kennst diese Geschichten, jetzt sitze ich in der Hartz-IV-Falle, da komme ich nie wieder raus. Äh, Ob es stimmt oder nicht. Also. Auf jeden Fall ist es schwierig. Genau, ja. aber mhm. trotzdem in deinem Kopf ist es erstmal drin. Ja. Und das ist halt scheiße. Das ist ja. echt scheiße, dass, dass sie den Passus überhaupt reingenommen haben, das so genannt haben. Die hätten zumindest einen anderen Namen sich ausdenken können. Auf jeden Fall wurscht. Äh, oder, ja, das wäre ein mal besser gewesen als das jetzt. Ja. Mhm. Ja. Äh, fand ich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz unmenschlich auch. Ich echt sagen. Ich auch liebe Ralfs, ich muss mich mal gerade verabschieden <lacht> und liebe Hörer natürlich auch, weil ich mich jetzt noch um die Familie kümmern muss. Und äh, lieber Ralf Duggen, danke, dass du da warst. Gerne. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß weiter in der Witzmischung und ähm, freue mich, euch mal wieder richtig zu sehen. Ja, würde mich auch ja. freuen. Grüße an deine Eltern und deine, äh, vor allem deine zauberhafte Tochter, der billig vor mir ist Ja, danke, sage ich <lacht> richtig aus. Und du grüßt mir deine Frau. Mach ich. Tschüss. Mach's und gut, ciao. Ich, ich leg ich leg und ich lege einfach auf und ihr könnt Alex. trotzdem genau, weiter machen. So ja. Okay. <lacht> ja. Tschüss. Ciao. ciao. Ja. Jetzt sind wir unter uns. Die Ralf, ja. halt. <lacht> Genau. Wow. Ja, ah, schlimmes Thema, kann ich mit Rage reden da. Das ist echt ja, ja, ich auch. Da passieren, ja. also sind unschöne Sachen passiert, wo wir auch immer denken, na Gott, das hat halt auch keiner geübt. Ne? Den, den Fall hat er halt keiner auf dem Schirm gehabt. Ja, das Schlimme ist, Aber. es gab so viele Aktionen, Petitionen, irgendwelche Protestaktionen. Das ist einfach mittlerweile so, dass man sagen muss, das muss der letzte Politiker oder die letzte Politikerin hat das mitbekommen. Und das ist das, was bitter ist. Weil, dass die es am Anfang irgendwie ja. nicht im Schirm haben und dass diese ganze äh, Kulturwelt und wie Sachen verzahnt sind, wie, wie, wie unterschiedlich Einkommenssituationen sind, dass das nicht so auf dem Schirm ist. Das ist ja entschuldbar. Aber ich finde es unentschuldbar, dass auch wenn man von allen Seiten darauf hingewiesen wird, dann immer noch das Thema einfach aussitzt und so tut, als wäre nichts. Ja, weil darüber hat man. Jetzt, Schule war oft ein Thema und der ganze Kram äh, und, und, und, und, und Kita das steht auch in den Medien, das Kultur ist da ein bisschen runtergekommen, muss ich sagen. Mal aufgepoppt mal kurz, aber war auch sofort wieder weg dann. Mhm. das, weiß nicht, fehlt Da fehlt halt die Lobby für die Kultur, wo was, was sehr um die Prozente ist. Meine Kultur, Kinder hat nicht jeder, ich habe keine, aber Kultur betrifft doch jeden. Also. Ja. ja, ich glaube, das eine ist, dass man einen Teil der Kultur als so selbstverständlich hinnimmt, dass mhm. man überhaupt nicht drüber nachdenkt. Also ich meine, Film, ist ein Teil der Kulturszene ja. und der Kultu und der, der Kreativwirtschaft. Äh, Bücher, genau dasselbe. Also das sind so Sachen, oh mein Gott, kaufe ich mir halt ein Buch, bestelle halt. so. ich es halt. Oder gucke ich äh, zwar nicht im Kino, aber im Fernsehen irgendeinen Film. Mhm. Das ist ja alles Teil von dem, von dem Kulturleben. Und dann natürlich das, was wir, was wir hier vor Ort in echt haben. Also sprich die Konzerte und, so mhm. und, und, und Theaterlesungen, was auch immer. Also ich glaube, das ist aber so ein klein bisschen eine Erklärung, warum, warum die Leute denken, es, es geht halt um irgendwie so ein paar, paar äh, Musiktheaterhanseln mhm. und gar nicht begreifen, wie, wie, wie groß und umfassend das Thema ist. Das ist, denke ich, das eine und die Frage der Lobby. Ey, ich war völlig baff, wie viel Interessensverbände von Weiß der Geier, wem es alles gibt. Und die sich wirklich den Arsch aufreißen. Also das eine ist zum Beispiel die, die Livecom-Vereinigung ah, der, ja. der, der Spielstätten in ja, Deutschland. Ja, ja. Es gibt der Verband der Popkultur in Bayern. Das sind jetzt alles so Beispiele eher aus dem Musikbereich. Aber das gibt es ja für verschiedene Sparten, habe ich mir die Namen nur nicht immer gemerkt. Aber ich war echt baff, was es da alles gibt. Aber offensichtlich sind die irgendwie noch nicht genügend vernetzt oder sprechen nicht mit, mit einer klaren Stimme und so sind es meine Vermutung oder mein, mein, meine Sicht von außen einfach zu viele kleine einzelne Interessensvertretungen und Verbände als dass die, als dass die so eine so eine ja, so eine so Wirkung nach außen oder auf die Politik haben hat die Kultur dann in den Jahren vorher einfach verpasst mal sich zu organisieren. Man das jetzt auf die Stelle, weil das geht, ist fast schon klar eigentlich. Hm. Äh, war es ja alles auf dem Schirm, dass man wohl, es gab schon immer Kulturthemen, aber ja. wa warum also, klappt das nicht zu? So? Vielleicht, ich weiß es nicht, weil es so wenig Verbände wie ein Dachverband gibt. Hm. Also ich, ich will jetzt gar nicht den Dachverband so wahnsinnig loben, ähm, der, der hat seine Schwächen, aber es ist eine der wenigen spartenübergreifenden Interessensvertretungen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Lehre daraus, wenn ich, wenn ich vorhin gesagt habe, es, es gibt eben für die einzelnen Sparten viele, viele Vertretungen. Vielleicht müsste es solche spartenübergreifenden äh, Vertretungen einfach in einem, in einem stärkeren Maße geben. Ich meine, es gibt jetzt den, den Bayerischen Landesverband für Kultur und Kreativwirtschaft. Genau, ja. Das ist das ja so. Neu, ja. genau. Das ist so glaube ich, ein wichtiger Schritt, zumindest mal für Bayern, aber ja, das, das wäre so das Einzige, wo ich sage, vielleicht, vielleicht fehlt dieses spartenübergreifende dass man, dass man einfach zu, zu so zu einer Sammelstelle kommt, die dann irgendwie für alle spricht, abgesehen davon, dass die, dass die Kulturleute einfach so, in, so ein kunterbunter Haufen mit so unterschiedlichen Interessenslagen ist. Das merken wir ja beim Dachverband auch, dass es einfach schwierig sagt, ist, das irgendwie zusammenzukriegen. Man sollte mal sich ein, ein, ein, ein Treffen mal oder irgendeine Vereinsmitgliedsversammlung, <lacht> Mitglieds man sollte es sich mal geben, da mal zu kommen. Das ist schon großartig. Das ist ein großes Kino. Das, aber gut, es sind, halt, sind halt Künstler. Also das sind Künstler und kreative Leute. Das liegt in der Natur der Sache natürlich, dass ja. es äh, da gewisses... Na Chaos, kann man so sagen, aber sehr unterschiedliche Leute aufeinander prallen mit unterschiedlichen Ansichten und, und Meinungen, okay. trotzdem in dieselbe Richtung gehen natürlich so oder grob, okay. nämlich die Kultur, aber das ist schon originell auf jeden Fall, ja, äh, originelle Leute. <lacht> ja, klar ist es, ja, aber da zeigt sich die Schwäche der letzten Jahre Jahrzehnte, wir jetzt vielleicht dann schon längst so angehen sollen, damit sie ein bisschen mehr mit einer Stimme sprechen. So ist es halt so richtig wahrgenommen wird man doch nicht scheinbar ja also oder, das, zumindest ja. ja also wahrgenommen vielleicht sogar ja. schon aber der, der Druck der, der scheint nicht hoch genug oder zu sein ernst genommen ja oder das, das kann ja. auch sein ja, ja. Weil, weil wahrgenommen ist ja die kriegen ich mein, wir schon mit klar äh, es war in der Presse war war viel ähm, auch auch überregional also auch was was ich so so Zeit Süddeutsche Spiegel gelesen habe da gab es ja wirklich immer wieder auch vernünftige Artikel hm. zu dem Thema hm. ähm, auch in der Mainpost muss man jetzt mal äh, ja, ja. tatsächlich lobend erwähnen ja, mein aber gar nichts gesagt das ja, das, ja. das fand ich wirklich gut mhm. ähm, also eigentlich gab es schon eine gewisse Öffentlichkeit aber der, der Druck, dieses, dieses Zusammenkommen und, und ähm, dass du wirklich so, so, so ein, ein, was weiß ich, Cheflobby ist, klingt mhm. jetzt ganz böse, aber ich weiß auch nicht, wie man sowas macht und ich will es auch nicht, aber irg irgendwie scheint das, scheint diese diese große Öffentlichkeit, die es meiner Ansicht nach gab, einfach verpufft zu sein. Warum, ja. weiß ich nicht. Meine Frage, ich habe, wirklich so ist. Ich habe den Eindruck, manchen Leuten ist nicht klar, dass es auch da Wirtschaftsinteressen Also das ist äh, ja, ja. Kulturwirtschaft nennt sich ja mittlerweile auch. Der Begriff kommt ja immer, immer häufiger. Ähm, das sind nicht nur, das sind ein paar Leute, die, die klampfen ein bisschen rum oder, oder stellen sich mal auf die Bühne und winken ein bisschen. Äh, das sind Leute, die damit ihren Beruf, die ja. zahlen auch Steuern davon. Hey. Ähm, und die, die die haben auch Wirtschaftskraft, äh, die, die bezahlen wieder andere Leute, äh, kaufen Dienstleistungen ein und so weiter. Ähm, das sind ja kleine Firmen. Ich habe oft den Eindruck, dieses Künstlerbild oder Kulturbild irgendwie, das sind auch die nette, ja, die machen alle so nette Sachen, aber das Geld kommt doch schon woanders her wirklich, oder? Die machen auch nebenbei, sind auch Lehrer oder irgendwie... Mhm. Ja. Das, das stimmt ja in manchen, manchen Fällen. Auch, ja auch klar, aber, aber, aber du hast völlig recht. Das ist, weiß Gott, äh, ein Wirtschaftsfaktor. Ich meine, das ist so ein in der Kulturszene immer, immer ungeliebter Begriff: dieses Kultur- und Kreativwirtschaft. Gerade dadurch, dass man also. Kreativwirtschaft dann auch so, was weiß ich, äh, Games-Produzenten äh, und ja. so weiter dazu rechnet. Ähm, das ist vielleicht nicht entspricht vielleicht nicht dem Kulturbegriff jetzt im, im ganz engen oder klassischen Sinne, aber es gehört irgendwie dazu und wenn man das zusammennimmt, dann kommt, oh, ich habe die Zahlen natürlich wieder mal nicht präsent, aber das ist wohl nach der Autoindustrie der, der größte Wirtschaftszweig. Also das ist eigentlich was, wo man sagen müsste, also wenn wir schon dieses blöde Wort systemrelevant hm. rauskramen, dann ist es Kultur und Kreativwirtschaft auf alle Fälle, nur sind das halt nicht zehn große Riesenkonzerne, sondern es sind eine Million kleinere einzelne Leute, kleine Firmen und einzelne Leute. Und da, da ist, glaube ich, das Problem. Ja, aber man darf es nicht halt unterschätzen. Ich glaube, wenn da der Kulturwirtschaft oder der Kultur irgendwas Böses jetzt passieren sollte und da ganz viel untergeht, ich glaube, das wird sich wirtschaftlich auch bemerkbar machen, wo jetzt, was es hier im Fokus ist Augenblick, Wo kommt das Geld? Die Milliarden werden verschleudert. Wo kommen Milliarden wieder her? Das werden etliche Leute sein, die keine Steuern zahlen oder mhm. großartig mehr oder ja. auch andere. Die Druckbranche, Plakate werden gedruckt und ja, so weiter. Ja, ja. Also der Rattenschwarz an Problemen, die daraus entstehen dann, also bei anderen Branchen wieder. Ja. Äh, darfst Du darfst auch nicht unterschätzen. Also. Ja, ja, das ist, das ist finde ich, auch das Interessante, wie man, wie man begreift, wie, wie, wie weit die Zusammenhänge sind. Also Security-Branche ja, und genau. so weiter. Also, wo du jetzt nicht sagen würdest, das ist unmittelbar Kultur, ja. aber das gehört zu dem, zumindest zu dem Veranstaltungsbusiness. Und Veranstaltungsbusiness hat nun mal äh, doch einiges mit Kultur zu tun. Einfach dazu. Catering und so weiter. Ja. Also, das sind das sind Rand, Randbereiche, aber es ist eben so verzahnt und das da beeinflusst eins das andere. Aber ich würde es nicht unterschätzen, also dass äh, ja, ja. auch der, der Schaden, der dadurch entstehen könnte, wenn da denen schnell genug geholfen wird, mhm. auch wirtschaftlich auf die Füße zu kommen ja. und damit wieder positiv wirtschaftlich auf andere äh, mhm. Bereiche zu wirken. Ja. Aber da redet jetzt der, der von Wirtschaft wenig Ahnung hat. <lacht> <lacht> <lacht> ah, Mann, Un unschön. Ich rede zwar oft drüber, irgendwie macht es immer kein gutes Gefühl. Nee, <lacht> zwangsläufig <lacht> nicht. Nee. Ich werde jetzt viel Mal mit dir auf dem UND-Seiten da irgendwas machen. Auf einem und unten. Mensch, ja, das Wetter ja. ist so schön gerade. Wer hat es, bevor du den Aufnahmeknopf <lacht> gedrückt hast, ist, das Wetter macht da gerade völlig irre irgendwie so. Vor, der, vor einer Woche sah es aus, als äh, wäre es Superfestivalwetter. Dann die letzten Tage war eher Weltuntergang angesagt. Also so aus festivaltechnischer Wettersicht ja, und so im, im Moment äh, nochmal abwarten, aber ich würde mal sagen, da könnte durchaus ein schönes Festivalwetter ja, werden, ja. äh, verrückt, wie das hin und her geht. <lacht> und du hast gesagt, du schaust immer reflexartig auf die Wetter-App im Augenblick. Ja, ja, klar. Weil es so ja, ja, das ist im, im Juni <lacht> <lacht> Genau. Im Juni gucken wir drauf. Ja. Wie, ist wie gestaltet dich persönlich der Juni jetzt eigentlich? Hast du jetzt Urlaub gehabt irgendwie oder ähm, nicht so wirklich, also natürlich, ich habe viel weniger zu ja, tun, ja. ist logisch. Aber ähm, du hast das erste Mal seit 30 Jahren doch im Juni äh, kein Festival. Ja, an der Backe. ich hätte eigentlich wegfahren sollen oder sowas, was man so nur mal wie kann, geht. Aber äh, <lacht> ja, ja. Ähm, ich ich habe gedacht, dass es viel seltsamer wäre und ich hätte auch gedacht, dass viel schneller der Punkt kommt, wo ich nichts mehr zu tun habe. Also U&D, äh, wie gesagt, ist nicht so wahnsinnig viel, ein bisschen was ist immer, aber das ist relativ schnell erledigt. Äh, die Arbeit im Dachverband hat äh, ziemlich schnell ziemlich zugenommen. Weil wir halt versucht haben, uns irgendwie auf dem Laufenden zu halten, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ihr habt auch viele äh, Newsletter verschickt und Sachen. Ihr habt ja auch mal so Videokonferenzen angeboten. Genau, auch für, genau. Ein bisschen auch, ein bisschen ja, auch ein bisschen teilweise war. Ja, ja, ja. Genau, also da, da war, schon, war schon einiges zu tun. Äh, auch die Frage, was wir mit den Kulturpunkten machen. Die werden natürlich, die waren für den 15.03. geplant, die äh, wurden Logisch abgesagt. Ähm, haben digital stattgefunden, von der Uli äh, Schäfer. Ein bisschen was, ja. das nicht Kulturpunkte. Wir haben ja zwei ich Sachen parallel eigentlich. Wir haben so ein, so ein, so ein Kulturjahr, weil Dachverband 30 Jahre genau, Jubiläum. Dach, das, gemacht, ja. das heißt, wir haben für jeden Monat so eine Sparte rausgegramt. Und genau, Juni war, äh, war die Sparte Literatur dran. Da gab es genau. eine Veranstaltung, die digital lief. Viel ist entweder ausgefallen oder wird verschoben. Müssen wir gucken. Ein Bisschen was hat Anfang des Jahres noch stattgefunden. Mhm. Also, will sagen Dachverband äh, hat mehr Raum eingenommen als ich dachte und dann gab es unverhofft eben die Hofkonzerte von der Stadtbau, mit denen ich zu tun hatte, ähm, ja, also ich, ich war überrascht. Ich habe zwar äh, zwischendrin mal ein Buch gelesen, aber im Großen und Ganzen gab es doch tatsächlich noch zu tun. Mensch, die Chance kam nie wieder, Urlaub im Juni. Das ja, die habe ich, also zumindest äh, Urlaub mit im Sinne von wegfahren, das äh, ist jetzt, habe ich vertan die Chance. <lacht> Oh Mann. Wobei das in Corona-Zeiten ja eher ist. Nee, das stimmt. macht auch keinen äh, Spaß. Da nicht, ja. ja, weiß ich auch nicht, ob das lustig wäre, von wegfliegen jetzt mal ganz zu schweigen. Das ist im Moment, glaube ich, keine gute Idee. Also mich zieht es gerade echt nicht so hin. Also weg, muss ich sagen. Weil ich so höre, ich glaube, so toll ist es gerade nicht überall. Was, willst, ja. was machst du da großartig? das sind ja auch keine Konzerte oder, oder wenn, da auch nur mit ja, Mundschutz ja, genau, 50 genau. Leuten oder, mhm. oder 100 Leuten dann. Ja, ja. ja. Ja. Hm. Muss einen Ort auch schauen, äh, auch suchen, wo die Landschaft so schön ist, dass ein paar wandern. Tage trägt. Wandern halt, das ist gerade so. Wandern mehr. Wenn ich da meine äh, liebe Freundin aus dem Allgäu, äh, was da ist er auch voll dann gerne hm. im Allgäu hm. Weil jetzt jeder wandern geht. Ja, ja. <lacht> hm. also wie man es macht, ist scheiße. Ja, ja. ja aber wir haben eine Stunde auch voll. Mensch, so schnell geht's. Das wundert mich nicht. Ah. hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr <lacht> zu sagen. Spendet fürs, für's UND. Gerne. Ähm, auf der Webseite ist ja bestimmt die. die auf der Webseite steht auf, je, ist auf jeden Fall Förder Förderformular das und auf jeden ich Fall, glaube, ja. ich weiß nicht, ob wir den Paypal-Link drauf haben. Ansonsten bin ich gerne bereit, dazu Bankverbindungen ja. zur Verfügung zu stellen. Genau, einfach live anschreiben, sehr wird das machen. Ähm, und am Samstag, wer will, Streaming-Festival. Ähm, 16 Uhr. In der Posthalle für die Posthalle und ein paar Künstler, Bands, die da auftreten, 16 Uhr. Ähm, ich werde auch Live-Chat machen, habe ich schon, schon geschrieben im, im, im Blog. Ähm, also, wer einfach dem gucken will und ihm bei ein bisschen was schreiben will, kann das gerne mit mir machen. Äh, und halt am besten Tickets kaufen dafür auch, ja. Weil da haben die Bands was davon und die Posthalle das ist ein bisschen was. Genau. Dass er über drei Tage retten wird. <lacht> Scheiße. Hm. Ich glaube, Jojo muss einen Podcast machen. Das ja, mach. Ja, äh, elend. Äh, aber ansonsten danke ich dir, dass es echt so super spontan ging. Das war ja, aber du hast ja nichts zu Naja, aus Gründen. Ne? Ja, genau, scheiße. <lacht> Trotzdem danke. Gerne. Äh, für die Zeit, dass du hergekommen bist, dass Klar. wir uns auch persönlich sehen. Ja. Und nicht online gemacht haben. Mhm. Ähm, und den Hörern danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.